Der russische Außenminister Lavrov hat zum Abschluss seiner Lateinamerika-Reise in Havanna den kubanischen Präsidenten diaz Canel getroffen. Auch dessen Amtsvorgänger Raul Castro war bei dem Treffen zugegen. Lavrov zog im Gespräch Parallelen zwischen dem US-Embargo gegen Kuba und den Sanktionen gegen Russland. Er warf den USA vor, der ganzen Welt ihren Willen aufzwingen zu wollen. Ein Ziel der Reise sei es gewesen, die Handelsbeziehungen mit Kuba zu vertiefen, so Lavrov.